guten morgen ich hatte ja gestern gefragt wo sind die kranken das hatten aber schon andere medien offizielle öffentlich rechtliche und so weiter gefragt und der krankenstand der gesetzlichen krankenversicherung ne, hat gezeigt im april war mal was los und so weiter ähm, ich hatte mir dann alle mühe gegeben äh, nochmal zu den fremdwörtern äh, etwas zu machen und zwar auf der seite info-k.de und hab habe mich dann gewundert, na nu, die Änderung, die habe ich zwar noch untergekriegt, aber plötzlich war Ruhe. Ich zeige euch mal kurz, worum es ging. Infektion bedeutet normalerweise, ne, auf Info-K, Infektion ist Ansteckung durch einen gedrungenen Krankheitserreger, die eine Störung zur Folge hat. Ja, dann die große Frage, ne, wir müssten ja dann bei 460.000 bestätigten Fällen 460.000 Kranke haben wenn Infektion richtig angewendet würde. Wo sind die Kranken? Gut, ich hatte dann krank nochmal erklärt. So einfach wie es klingt, wir wissen ja, wer auf diese Seite eigentlich gehen sollte. Ne? Krank steht für Krankheit und Krankheit ist ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit. Und was heißt Pandemie normalerweise? Ja, Pandemie nochmal erklärt, also es geht um Erkrankungszahlen auch. Mit schweren Krankheitsverläufen, in der Regel, ne, heißt es ja, alles Quelle Wikipedia von heute. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt. So, das heißt also, als ich die Seite aufgerufen habe, nichts mehr. 4, also Code 404 bedeutet, die Seite ist nicht zu finden. Ich habe dann mal in den Richtlinien nachgeguckt, denn es heißt ja, ne, Nutzungsbedingungen sind gestört. Ähm, und da habe ich in den Nutzungsbedingungen nachgeguckt und da steht dann neuerdings auch irreführende Inhalte in Bezug auf schädliche medizinische Verfahren. Irreführende gesundheitliche oder medizinische Inhalte, die andere dazu auffordern oder ermutigen, Dinge zu unternehmen, die das physische oder geistige Wohlbefinden von Personen oder die öffentliche Gesundheit beträchtlich schädigen können. So, das heißt also für mich unterm Strich. Ich werde solche Inhalte auf diesem Kanal, weil es ein Bildungskanal ist und Bildung wird wahrscheinlich nicht gerne auf diese Art gesehen. Hoffentlich bleibt Mathe und Physik noch Bildung. Werde ich diese hier nicht mehr veröffentlichen, sondern auf dem Telegram-Kanal. Grundsätzlich, also alles was hilft, wird auf Telegram dann weitergemacht. So. Ich wünsche euch bei allem einen schönen Tag. Ich hatte jetzt ein paar Stunden zu tun, diesen ganzen Kram wieder irgendwie hinzubiegen. Guckt auf Telegram. Ähm, oh, ja, mal sehen. Ich werde den Link unten unter das Video mit anfertigen. Also, macht was, Leute. Macht was. Ihr merkt ja, was passiert. Aber macht das gut. Aber macht endlich noch mehr. Weiter geht's auf Telegram. Bis später. Bis zum nächsten Video auf Telegram. Was allerdings nicht so oft passieren wird, das ist ja alles gesagt.